Hallo ihr fantastische Leute da draußen, willkommen zu einer Pickup-Folge und zwar war ich auf der RetroCon und wissen, ich bin jetzt gerade wirklich erst seit ein, zwei Stunden zu Hause und ich wollte euch dieses Video jetzt für heute schnell noch drehen. Ich habe heute oder dieses Mal etwas mehr Aufwand betrieben, ich habe auch einige Filmaufnahmen von der, von der Veranstaltung an sich gemacht, die werdet ihr gleich sehen und dann natürlich kommen wir zu den Pickups. Es war wirklich ein fantastischer Tag, aber in die Details gehe ich denn gleich auf jeden Fall. Fall. Ich habe ein neues Objektiv auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt die Perspektive. Werde ich mal so ein bisschen zur Abwechslung machen. Ich habe beim Feinde Day zugeschlagen. Das habe ich dann halt auch noch bei der Retro Content auf jeden Fall schön benutzt. Ich finde die Perspektive schön. Ihr seht mal ein bisschen mehr von mir. Ne? Aber wie gesagt, jetzt kommen erstmal die ganzen Eindrücke von der Veranstaltung. Viel Spaß! So, dann aber einmal Rindro Games Coin Arm drücken. Eins, zwei, drei, los geht's! Over the top! Dreh den Hut um! Es schwankt hin und her! Mit Erfolg mit Sendung verschieben von ca. zwei Stunden! Zweite Frage, oder? Achtung, ist er bereit? Ändern an Wasser. Ich glaube, das ist richtig. Der Berner hat zumindest signalisiert. Ne? Damit steht es 1-1. Genau. Ich bin lang und dünn. Also, das bin ich schon nicht. Ne? Jeder Spieler wartet zehnsichtig auf mich. Oh. Oh, ey, ey, ey, ey, ey. So, kannst du kannst dich ja jetzt durchlaufen lassen. Tetris. Der lange Block aus Tetris. Tetris, der stark Okay, damit steht es 2 zu 1. So, jetzt könnten schon die Türen fallen. Geh, dann bist du bereit, Bernhard. Okay? Jetzt ich frage, Ja. Hier. Ja. Ja. Ja. Ja. 78. 72. 78 ja. 72, du weißt ist, oder? 72, das ist völlig richtig. Wow, 2-2. Ihr schenkt euch nichts. Jetzt geht's es nochmal. Jetzt geht um alles. Jetzt geht es um die Wurst. Ja, jetzt geht es wieder um Geschwindigkeit. Welches Spiel ist der berühmteste Super Mario Das okay, wir haben einen Sieger. Uh. Gib so. ihm den Kopf los. Wir warten, was er am Preis ist. Also, 3 Uhr geben morgen 100 Hallo, ist das Ding hier live? Panda, sind wir live? Wir sind live, liebe Freunde, Retro Joe spielt am Start. Der ein oder andere hat mich vielleicht schon mal gesehen, wie ich mich mit dem guten Panda zusammen gequält habe. Ja, und wie so häufig treffen wir uns hier auf der Retro Gamescon in Wissen. Wir haben alle Fett eingekauft, der Panda wird sicher gleich zeigen, was er alles ergattert hat. Und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Retro Panda quält sich zusammen. Wer bis dahin ein bisschen was Gameplay-mäßiges sehen will, Super Nintendo, Switch, Mega Drive und so weiter, ist gerne eingeladen, sich auf meinem Kanal einzufinden. Retro Joe spielt in den Kommentaren natürlich oder der Panda blendet es einfach ein. Du hast doch die Editing-Skills dazu. Ganz genau. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich den Panda sehe. Ist ein super netter Kerl, hat viel mehr Abos verdient, als er jetzt schon hat. Die Tausend sind nicht mehr fern, also jeder, der hier zuguckt, macht den scheiß Abo-Button. Das S-Wort kann der Panda noch auf ich laber mich hier um Kopf und Kragen, ich gebe mal das Mikro weiter an den nächsten. Bis dann. Ja, seid gegrüßt, Videospielfreunde. Der Mitron hier am Start. Zu Gast beim Retro Gaming Panda, mittlerweile nicht nur ein geschätzter YouTube-Kollege, sondern ein echter Freund für mich. Wir sind hier auf der Retro-Börse in Wessen, äh, was soll ich dazu sagen, eine richtig geile Börse, eine fantastische Location. Ich bin total überrascht, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich die coolste Location, auf der ich jemals war. Top belüftet, wenige Hinder da, sage ich mal, aber die, die da sind, haben gutes Zeug mit dabei, so dass man auf jeden Fall sehr viel äh, Spaß dabei haben kann. Ja, ansonsten hoffe ich, dass auch ihr hier vor Ort gewesen seid oder beim Retro Gaming Panda einen tollen Einblick bekommen habt. Und beim nächsten Mal mit am Start seid. Ich wünsche euch alles Gute, euer Chris. Ja, hi, ich bin der Sarobo84, hallo Panda. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, ihm noch ein paar Eindrücke hier von der Börse zu kredenzen. Und ich würde sagen, es war toll. Ja, super Leute, super Börse, super Klima. Und ja, super Hut, ich bin raus. Tschüss. So, ich hoffe, euch haben die Eindrücke von der Veranstaltung gut gefallen. Ich bin ja noch so ein bisschen neu in dem Drehen von solchen Locations und so weiter. Ich muss so ein bisschen dazu lernen, aber ihr habt es ja schön gesehen. Ja, ein paar andere Kollegen haben natürlich auch ihre Stimmen dazu gegeben. Wie immer, ich muss es nicht zusätzlich erwähnen, ich habe alle, die ich dort getroffen habe, ich hoffe zumindest eine. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, wenn doch... Verzeih mir bitte, habe ich euch unten verlinkt und ich sage euch natürlich, das sind alles wirklich so, so enorm liebe Menschen. Besucht die bitte und lasst ein Abo da. Die machen auch schön, schönen Content. Die meisten von euch werden die wahrscheinlich alle schon kennen, aber... Tut mir den Gefallen bitte. Es lohnt sich. Es sind wirklich super liebe Menschen. Und das ist wirklich schon fast das Beste, muss ich sagen, was ich bei YouTube irgendwie ähm, erlebt habe, dass ich, dass ich solche fantastischen Menschen die Gelegenheit habe, dass ich solche fantastischen Menschen einfach kennenlernen kann. Es macht einfach sau viel Spaß mit denen. Aber genug mit äh, Gefühlsgedudel, würde ich sagen. Ich muss so ein bisschen vorwegschieben, So ein bisschen ganz viel Gelaber, wie sonst, wird es heute nicht geben. Ich bin. Echt fertig. Ich bin seit irgendwie acht auf dem Bein ähm, zu der Börse hingefahren, anderthalb Stunden, dann gedreht und viel Spaß gehabt und gelabert. Okay, ich weiß, das ist schlimm, ne? Der Panda hat Spaß gehabt. Sowas aber auch. <lacht> nee, nee. Aber ich war wieder zurück. Ich muss jetzt auch das schnell, das, schnell das Video drehen. Ich habe gerade noch die Spielszenen aufgenommen von den Spielen, die ich gekauft habe. Ja, das muss ich kurz rübsen. Entschuldigung, bitte. Ich hätte mir nicht den Energy-Wink noch reinkloppen sollen. Auf jeden Fall. Äh, ja, noch schnell die Spielszenen aufgenommen und jetzt noch kurz das Video drehen. Deswegen hoffe ich, das hier so typisch Ich fällt mir gerade auf, ne? Dass ich will sagen, ich laber nicht so viel und das tue ich, indem ich viel laber, <lacht> herrlich. Auf jeden Fall. Ihr versteht mich, wenn ich das nicht so groß ausführe. Auf jeden Fall habe ich erstmal drei Neuzugänge, die ich schon vor der Börse gekauft habe. Und zwar mein erstes Famicom-Spiel. Ich halte das hier mal so schön jetzt rein. Das geht ja jetzt super mit dem Objektiv, muss ich sagen, weil das jetzt ein bisschen näher dran ist. Finde ich herrlich. Schöner Zustand würde ich mal sagen. Und zwar Shufflepack Kaffee. Ich bin absolut kein Famicom-Sammler. Also, wieso hat der Panda sich dieses Spiel geholt? Ja, das habe ich schon länger im Auge gehabt. Das taucht auch gar nicht so oft auf, muss ich irgendwie sagen. Man kann es ja zwar direkt in Japan bestellen, aber ach, ich bin immer so ein bisschen schisser, was so Zoll und sowas angeht. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ähm, ja, Das äh, Spiel war nämlich das erste DOS-PC-Spiel, was ich damals auf den 386ern in unserem Familienhause gespielt habe. So. Und das wollte ich unbedingt haben und äh, das so in Modulform zu haben, ist natürlich sehr praktisch. Ne? Man muss das nicht irgendwie von Disketten aus installieren oder sowas. Man hat es halt einfach in der Hand. Genau deswegen ist das Ding's. Ich habe auch schon einen Test dazu äh, abgedreht, ein Video. Das müsste wahrscheinlich so in ein, zwei Wochen kommen. Ich produziere ja immer so weit voraus. Ja. Schönes Spiel auf jeden Fall. Das ist so im Prinzip, ihr kennt doch diese, ich weiß gar nicht, ob die so heißen, diese Shuffleboards, die man meistens so in Spielehallen bei den Billardtischen sieht oder sowas. habt ihr so, so einen Schläger in der Hand und dann so, so ein Puck und dann schießt man den so sich hin und her und man muss den dann ins gegnerische Tor bringen. Ihr wisst schon, was ich meine. Keine Ahnung, wie das genau heißt. So, dann habe ich mir ein Switch-Spiel geholt und zwar... Boah, das ist voll praktisch mit dem neuen Motiv sehe ich gerade. So, Tiny Barbarian. Ja, das kriegt ihr physisch leider nicht hier in Europa. Das habe ich mich mit, äh, habe ich mich mit äh, einem zusammengetan ähm, und wir haben das in Amerika bei Amazon bestellt. War auch relativ günstig. Ihr seht es ja am Trailer. Ich finde den Stil einfach klasse. So, so ein schöner Pixel-Stil. Ne? Du kannst Spiel sagt dazu und alles natürlich nichts. Und so ein kleiner Barbar, so Conan der Barbar mäßig, der da irgendwie so sich so durch die Level schnetzelt, finde ich schon, finde ich schon töfte. Sag man noch Töfte? Keine Ahnung. Äh, wie gesagt, ist noch eingeschweißt. Das kam erst diese Woche, boah, irgendwann jetzt an. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, reinzuspielen. Deswegen kann ich jetzt leider nichts großartiges zu dem Spiel sagen. Aber es wird auf keinen Fall auf dem Pile of Shame landen. Hoffe ich, hoffe ich. Ich nehme es mir immer fest vor, aber zur Not habe ich ja mein neues Format, wo ich sowas... Anspielen kann. Und dann ist noch was ganz frisch gestern eingetroffen. Also habe ich da jetzt eine doppelte gute Ausrede, warum ich das noch nicht ausgepackt habe. Und zwar, ich habe endlich, endlich ist es da. Ich habe super lange drauf gewartet. Und zwar A-Type Dimension X, die physische Version von Strictly Limited. Und zwar die Collectors Edition. Das ist nicht die normale. Das ist die Collectors Edition. Wie man sieht, ist die noch einfoliert, habe ich nur leider keine Zeit äh, gehabt, das Ganze aufzumachen. Ich habe das gestern erhalten, also Strictly Limited, ne? das ist ja sowas wie Limited One, nur dass es eine deutsche Firma ist, deswegen ist es ja grundsätzlich unterstützbar, sage ich mal. Das Problem ist, so die schnellsten mit dem Versand sind die glaube ich echt nicht, also ich habe da jetzt wirklich gewartet, die haben die, ähm, die normalen Versionen vor der Collectors Edition rausgeschickt. Ist ja schön und gut, aber die haben so einen schönen Status auf der Webseite, wo man nachgucken kann, was wird gerade irgendwie produziert oder versendet und da stand, ähm, ja, das wird so Mitte Juni verschickt. Ich habe gewartet, gewartet oder Mitte, Ende Juni, muss ich fairerweise sagen. Es kam nie eine Nachricht und dann plötzlich war ich, äh, ich lasse mich mal alles auf die Arbeit schicken, weil da bin ich wenigstens, kein Paket an, Software Distributions an mich, Hä? Was hast du denn gekauft? Ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt, Na, Da ist es endlich. Ich glaube, ich habe das im Februar oder sowas vorbestellt. Da war ein Riesen-Hype da, auch die ganzen Amerikaner und sowas. Da bin ich extra ähm, um 12 Uhr nachts wo die Dinger, glaube ich, freigeschaltet. Da bin ich extra so lange aufgeblieben und habe das denn bestellt. Ja, äh, halt äh, was es überhaupt ist, wer es nicht weiß. <lacht> Ach, ja, ich wollte ja nicht so viel haben, ne? Hm, naja. Auf jeden Fall, das ist im Prinzip ein Remake der alten Art-Type-Teile, so ein bisschen mit neuer Grafik, aber man kann dann auch die alte Grafik spielen. Ja, Art-Type ähm, im Prinzip schöne Shoot-em-up-Serie, wo sich glaube ich nicht groß was zu sagen, oder? Aber jedenfalls, die habe ich jetzt vor der Börse geholt und jetzt kommen so die Börsensachen. Wobei ich sagen muss, für meine Verhältnisse sind es überraschend wenig Spiele, wenn ich hier so auf den Haufen sehe. Mein eines meiner Highlights zeige ich euch aber gleich. Und das habe ich zwar nicht gekauft. Ich habe auch so einige Sachen kostenlos bekommen. Fällt mir gerade ein. Und zwar, guckt euch das mal an. Herrlich, oder? Ein Panda-Mushroom. Und zwar hat mir das die gute Maren vom Kanal Maren kann gebastelt. Ich halte noch mal die Kamera. Ich finde es so herrlich. Ich muss mal gucken, wo ich das... Na, fokussiere das. Ich muss mal gucken, wo das hier bei mir einen Ehrenplatz findet, auf jeden Fall. Aber es findet auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Das auf jeden Fall. Ähm, ich muss mal wirklich gucken. Mir fällt gerade ein, Joe, du wolltest sehen, wo ich das of 4 habe. Ich glaube, das ist gerade so nicht im Bildschirm. Wenn du das siehst, es ist im Regal. Wir hatten gesprochen, aber ich schweife ab, ich schweife ab. So, ja. nicht, dass es umfällt. Profi am Werk, würde ich sagen. So, Profi am Werk. Oder mal gucken, vielleicht habe ich das rausgeschnitten, aber im Zweifel habe ich das eh vergessen. So, Gelaber. <lacht> das ist auf jeden Fall super, super lieb Vorfall von dir, liebe Maren. Mir freue ich mich sehr drüber. Und mal gucken, wo ich das, also, dafür nicht bestimmt. Irgendwo ein schönes Plätzchen dafür auf jeden Fall. So, und dann kommen wir noch zu einer weiteren Sache. Ich habe noch hier so ein bisschen alles gestapelt. Das war nicht so ganz äh, Dings. Und zwar... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ihn hier, von He-Man. Äh, Cyclen kann das sein? Der hat hier so als Sonderfähigkeit, dass er hier so. Man kann ja so hinten drehen. Und theoretisch dreht er sich so mit Arm ausgestreckt. Ähm, ich sammle ja eigentlich so He-Man-Figuren gar nicht, aber wie alle hatte ich He-Man natürlich auch. Ich hatte jetzt nicht, nicht so die, die große Supersammlung, ehrlich gesagt. Ähm, aber irgendwie hat sich der hier mit seinen schönen blau-gelben Farbschema irgendwie in meinen Kopf gebrannt. Und als ich ihn auf dem Tisch gesehen habe, dachte ich mir, jo, ich habe jetzt 13 Euro bezahlt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das ein fairer Preis ist. Zustand ist okay, aber, aber nicht neu, ich, ich kenne mich mit den Figuren ehrlich gesagt so überhaupt nicht aus. Keine Ahnung, aber das war es mir wert, so als Gag. Der kommt hier schön ins Regal rein, mal gucken, ob er stehen bleibt, natürlich nicht. So. Hat also Platz gefunden, ob es endgültig ist, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall was Schönes. So, und wenn wir gerade beim Thema he sind, <lacht> ich zeige es euch in Kamera. Und zwar habe ich mir eine Figur geholt, und zwar, die muss ich euch in die Kamera zeigen. Und zwar, das, das war mein letzter Kauf. Ich habe wirklich Geld ausgegeben, ich wurde bei einer Sache schwach, die zeige ich euch gleich. Und dann bin ich zu dem Händler gegangen, hier steht 13,50 Euro drauf. Ich habe mein Portemonnaie geguckt, ich habe nur noch 11 Euro Kannst du mir das trotzdem geben? Es war zum Glück die letzte Stunde, deswegen war der Händler, glaube ich, froh, dass das losgeworden ist. Und zwar ist das He-Man. Guckt mal. ich weiß ja auch, was geil gut sehen kann. Ja, so. <lacht> Dieser Gesichtsausdruck. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ich kann mich da drinnen super ankürzen. Guckt euch diesen he <lacht> An. Also, also, und unter uns, die wir da waren, unter den YouTubern, äh, manche konnten so gar nichts damit anfangen. Man, was für ein Scheiß ist das denn? Und manche haben sich echt beömmelt, be genauso wie ich. Ich finde das einfach klasse, so, so als, es ja, so, so, eine rad pop von anderen Herstellern irgendwie. <lacht> ja, hat Jetzt hat er wieder den Panda da hinten fokussiert. So, mein Gesicht ist das Richtige. Da muss ich mal drauf aufpassen. Ähm, ich finde es ich einfach klasse und äh, die Figur und wenn man, wenn man sieht, da gibt es auch noch mehrere andere Figuren. Guckt euch das mal an. Guck, guckt, guckt euch mal das Geld an. Ich weiß nicht, ich finde das so geil. Weil bei, bei he -Man ist ja eigentlich so dieser diese Muskelfigur und Erz und sowas. Ne? Und hier mit dem Gesichtsausdruck quasi, ich, ich feiere das total ab. Irgendwie, wenn, wenn, wenn, wenn sowas Klassisches, Eingebranntes denn so runtergebrochen wird. Ne? Finde ich herrlich. <lacht> Aber das, das war es jetzt was, was zu he kam. Und dann muss ich euch noch was zeigen, was ich kostenlos bekommen habe. Und zwar zwei Sachen. Äh, Fange ich hier erstmal damit an. Ist natürlich nicht im besten Zustand ever, aber Scribble Notes für den DS. Ja. Und zwar war es so, es gab da auf der Con diese schönen Wundertüten. Die konnte man sich für 5 Euro kaufen. Dann waren da so allerlei Krams drin. Da war mal eine Tasse drin, ein bisschen Süßigkeiten oder auch mal so ein Spiel. Und ich äh, hatte da, habt ihr ja auch äh, vorhin äh, gesehen, in den Videoaufnahmen, es gab da so, so, so eine Art Retro-Quiz, wo, wo sich zwei Leute melden konnten und man hatte so ein 1 gegen 1 Retro-Quiz und da habe ich gegen den Retro-Joe gespielt. Auch liebe Grüße an dich, die, diesmal mal wieder, ne, wie immer. Und äh, ich habe gewonnen, komischer also wir haben Armdrücken gemacht, weil wir einmal um und entschieden haben. Das habe ich irgendwie gewonnen. Vorbei, ich glaube, der Joe hat mich gewinnen lassen, aber davon abgesehen. Ja, und als für den Gewinner gab es eine Wundertüte und da war das Spiel drin. Der ist ich zwar nicht, Zustand ist nicht so der beste, aber für umsonst umsonst mecker ich nicht. Und Scribblenauts ist ein super Spiel. Wer es nicht kennt, so ein 2D-Rätsel, Jump'n'Run quasi. Obwohl so richtig ernsthaft Jump'n'Run ist es nicht, aber. Ihr könnt eine kreative Lösung machen. Zum Beispiel, wenn ihr dann von, von Felsen steht und ihr nicht wisst, wie ihr da hochkommt, dann könnt ihr da reinschreiben, zum Beispiel Leiter. Dann da erscheint eine Leiter und ihr könnt hoch. Aber es muss nicht unbedingt Leiter sein. Ihr könnt die Rätsel ein bisschen kreativer lösen. Ihr könnt dann auch sagen, äh, Trampolin zum Beispiel. Und dann kommt ihr da hoch. Ja, für umsonst. Nehmen wir, ne? Nehmen wir. So, und was ich auch umsonst bekommen habe. Ich halt mal so ein bisschen in den Namen zu, weil ich jetzt nicht unbedingt immer so meinen Namen in, der also, richtigen Namen in der breiten Öffentlichkeit machen will. Guckt mal, es gab ein Mario Kart Turnier und äh, da haben wir alle mitgespielt, die wir da waren. Und ich, das ist spiegelverkehrt natürlich, böse Kamera, ich habe den dritten Platz gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Irgendwie sind da so meine alten Erinnerungen so reingekickt bei der Steuerung, weil das, also wir haben das Super Nintendo Mario Kart gespielt und ähm, das habe ich ja als Kind gespielt bis zum Erbrechen. Und irgendwie, ja. Ähm, wobei mit dem dritten Platz ist ein bisschen geschummelt. Also im Halbfinale bin ich rausgeflogen und dann war halt das Spiel um den dritten Platz. Ja, und ähm, irgendwie war mein Kontrahent da wo ich schon nicht mehr auf der Börse. Also bin ich jetzt ohne Sieg quasi Dritter geworden. Nicht ganz fair, aber wenn andere nicht da ist, hey, aber dritter Platz und mein Preis war da, Tada! der Toad. Das passte sogar, also, weil ich nämlich den Toad immer gefahren bin. Super Mario Kart auf den Super Nintendo, wer es weiß, Toad und der Cooper, die sind eigentlich so von der Steuerung her ganz gut, die haben zwar nicht die beste top aber die sind vom Handling etwas besser. Also ich finde es super, ne? Also der dritte Preis. Ähm, der erste Preis, der war das Super Nintendo Mario Kart. Das habe ich eh. Und äh, der zweite Preis war ein Pac-Man... Äh, irgendein Brettspiel mit Pac-Man-Thema. Also ich bin ganz froh, dass ich Stoff hier bekommen habe eigentlich. So, das war ein bisschen kostenlose Sachen. Ich weiß, Dann habe ich noch ein Switch-Spiel geholt. Und zwar äh, This is the Police äh, für den Zehner. Original zu zielt für einen 10 habe ich schon länger einen Blick gehabt, logischerweise da habe ich es noch nicht reingespielt, habe ich leider keine Zeit gehabt bisher, ähm, das ist so ein bisschen ein Polizeimanagement-Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, das, ich habe mal einen Trailer gesehen, das hat auch einen sehr speziellen, schönen Arztziel man muss halt Polizisten da hin schicken um Fälle zu lösen und sowas, so ein bisschen Management-Spiel, habe ich ja gerne und 10 Euro zielt, ich meine, das ist jetzt auch nicht das teuerste Spiel, wenn man es jetzt neu kauft, ich glaube, das wird so um die 20 Euro oder irgendwie sowas geben. Handel auf 14er, Pst. nimmt man doch mit, oder? Das auf jeden Fall. Und dann vielleicht mein Schnäppchen der Börse, das habe ich gleich ganz am Anfang gehabt, und zwar den Gameboy spieleberater ich sehe es gerade, das wird alles so spiegelverkehrt aufgenommen, lasst euch bitte nicht dran stören, äh, ja, wunderbar, und zwar, wie ihr seht, wirklich sehr guter Zustand eigentlich, dass hier ist nichts zerflettert und sowas, und zwar für 10 Euro Schnäppchen, ohne Witz, ich glaube die Dinger ähm, vor allen Dingen auch in so einem Zustand, das hat man locker 20, 30 sonst, bin ich sehr froh drüber, ihr wisst was das bedeutet, da wird jetzt bald eine Blätterfolge mit dem Ding äh, kommen, äh, diese Spieleberater finde ich ja klasse, wisst ihr natürlich durch meine Videos, herrlich und für den 10er kannst du nichts sagen, oder? Das ist auf jeden Fall wunderbar. So, und dann haben wir auch so ein bisschen mein Highlight das teuerste und zwar wollte ich sowas schon immer mal haben und ich habe es immer mal wieder überlegt und jetzt habe ich das da gesehen und habe die Gelegenheit ergriffen und zwar ein Game Boy Classic und zwar, ich mache ihn mal an, ihr werdet sehen, mit Hintergrundbeleuchtung und general überholt, ähm, neues Gehäuse, fühlt sich auch super an, hier die Knöpfe wurden natürlich mit neuen Gummis gemacht. Ähm, Klappe und so weiter. Ich habe das schnell Batterien reingemacht. Ich habe das auch schon jetzt benutzt. Ich habe jetzt momentan, wie ihr sehen könnt, diese Cartridge drin. Nicht ne? meinen Kopf fokussieren. So. Die Cartridge drin, womit ich dann quasi den Game Boy als Controller auf den Computer benutzen kann. Ja. Äh, fühlt sich gut in der Hand an, ist alles äh, Gehäuse, ist general überholt und neu. Hatte er verschiedene Versionen davon, aber ich wollte natürlich den klassisch grauen lieber haben. Ich habe mir jetzt endlich mal gegönnt, weil ich bin jetzt so oft vorbeigelaufen. Und diesen klassischen grauen Gameboy, den habe ich ja noch nicht in meiner Sammlung. Ich habe ja nur diesen einen schwarzen Gameboy Pocket und ähm, mit diesen guten alten klassischen großen... Da habe ich ja meine ganze Zeit damals verbracht und so einen wollte ich schon immer haben. Das Problem ist natürlich immer nur ohne diese Hintergrundbeleuchtung. Heutzutage ja, man ist besseres gewohnt. Damals war es okay, man ist einfach besseres gewohnt und wenn man diese Hintergrundbeleuchtung heutzutage nicht hat, dann spielt man damit ja eher nicht mit dem Originalding und das finde ich halt schade. Deswegen habe ich mir ihn geholt, war es nicht gerade billig, aber freue ich mich natürlich sehr. Ähm, habe ich endlich mal die Gelegenheit ergriffen und mir ans Herz gefasst. Finde ich schön. So, und jetzt kommen wir noch zu, zu ein paar Spielen, die ich mir geholt habe.